Der Plan, der vom Zeus festgelegt ist, ist, dass ihr von FOB Kennedy mit dem Hubschrauber startet, bei Alamo inserted werdet mit einem Fastrope. Das ist alles. Wie ihr das mit den Kisten macht, ob ihr euch das in den Rucksack gepackt, die Munition, die ihr noch mitnehmen wollt, das ist komplett überlassen. Und dann bin ich auch schon raus. Okay. Dann Was für ein Heli denn? Wie, weil äh, Kisten erwähnt wurde. Wahrscheinlich entweder der Blackhawk oder der Chicago. Oh. Macht für die Kistenanzahl einen großen Unterschied. Dann nehmen wir wohl den Shadow, habe ich gehört, wenn man sich daraus fast kann. Die Sache ja. ist, warum ja, nicht? Nein. Nein, passt wie auf. Wie ähm, wenn wir fast droppen, wie kriegen wir dann die Kisten aus dem Heli? Der ich kann per Fall. Fallschirm abgeworfen okay. werden. Okay. Ähm, passt auf, tut euch äh, Team intern, nehmt euch eine Medic, Medic kiste auf alle Fälle mit, packt die äh, schön also pro Team eine Kiste, wenn, äh, wenn so viel reinpasst, und nehmt euch halt noch Munition mit quasi für MMG, LMG, für euch selbst Unterlaufgranaten, whatever. Was ihr denkt, was wir für die erste Zeit brauchen, damit wir nicht halt direkt, wie es losgeht, dann eine neue Anforderung haben. Dass wir erstmal ein kleines Polster haben und äh, uns darauf ein bisschen stützen können. Schaut mal, hat jetzt von euch irgendein Ihr dealer hat wahrscheinlich ein Crunching Tool dabei? Ähm, müsste ich nachfragen, weiß ich bisher noch nicht. Gut, weil dann äh, packt mal noch in die Kiste irgendwie Sandsäcke, irgendwas mit rein, dass wir uns da ein bisschen, ja... Das ja. reicht das Fortify-Tool. Ähm, Fortify-Tool. -Tool. Tool. Ja. For Fortify Sagt der Dealer noch, wenn er Minen legen möchte, Tripwires äh, zum äh, Absicherung des Gebäudes soll er die ebenfalls mit reinpacken. Ähm, ja, er soll sich da austoben, solange es in der Kiste reinpasst. Ansonsten vom Grundgedanken her, was ihr mitnehmt, das stelle ich euch frei. Ihr habt da, ihr könnt das eher einschätzen, was ihr brauchen wird, was ihr braucht, äh, etc. pp. von daher. An Gewichtslimit gibt's keins, oder? Ähm, da wir relativ stationär sein werden, knallt euch voll, wenn ihr wollt. Ähm, wird am Anfang, wenn wir es versuchen. Halt ja, nicht übertreiben, ist. aber es ist nicht so schlimm, wenn wir eine Frage. Ein oder soll sogar. Ja. Weil wir sind eine Weile da, deswegen. Viel zu sagen. Es gab die Frage nach NVG, ähm, soll das mitgenommen werden? Oder mit wie spät haben wir es? 3.15 ich behaupte mal, wir werden es nicht brauchen. Knallt euch drauf zur Not, packt wir es dann irgendwo in der Ecke und fertig ist. Okay, einfach mal. Ein, einfach für alle Fälle. Das ist in unser Verteidigungs- oder Gebiet mehr oder weniger. Ähm, was auf der Karte, da wo Alamo steht, ist. Äh, ja, ja, aber was, das, das ist ja nur eine? ein Gebäude mehr oder weniger. Was wollen wir ja. außenrum noch mitnehmen? Äh, gar nichts. Wir behaupten, also als in Gebäude dem Fall. Das ist ein mehrstöckiges. Gebäude, was ich im Bau befinde, das heißt, da ist noch haufenweise Bauzeug mit drauf, was so als natürliche Deckungen noch mitgeht. ihr euch draußen noch ein das ist komplett euch überlassen. Ich würde halt schon versuchen, vielleicht ein paar Stellungen außerhalb zu haben, ganz einfach, weil wenn wir auf einen Fleck so ein bisschen gepinnt sind, ist schon mal, finde ich nicht so geil, persönlich. Vor allem, weil wir hier direkt im Norden nochmal ein Compound haben und... Vielleicht irgendwo das Gelände noch nutzen können. Da heißt aber so, wir schauen uns das Gelände dann erstmal an. Einfach, äh, wie sie es auch von ja, Höhenunterschieden her überhaupt wo es war, also wo es ein Bäume etc. pp. Dass wir das dann wirklich äh, spontan machen, dass äh, wir außerhalb irgendwo Stellungen ausheben oder whatever ist. also wie, wie wir dann halt wollen, aber halt erstmal zumindest, dass wir zumindest erstmal ankommen da und dann schauen können. Ob es überhaupt Sinn ergibt oder ob man es gibt Bände, vielleicht wirklich so beschissen, dass man einfach sagt, okay, es ergibt einfach keinen Sinn, dass wir uns durch draußen, draußen aufhalten, sondern dass wir uns dann äh, drinnen schön einbuchen. Wird sich halt wirklich stark vom Gelände abhängig machen, ob es ob sich lohnt, ob es Sinn ergibt, ob es halt wirklich mehr Nachteil als Vorteil hat. Sonst, äh, ihn Panzerfahrzeuge sind jetzt nicht angesagt, oder? Um, laut Großartig, soweit, ja. nicht. Ich sag mal so, wenn Panzerfahrzeuge kommen, wir haben da eine wunderschöne A10 in der Luft. Die kann sich dann darum da kümmern. Ich hab was ja, mit gut. dagegen. Ja, äh, sonst grundsätzlich, weil wir das und darum nicht kümmern, wäre halt mein Vorschlag, dass wir vielleicht irgendwo ein paar Sperrbereiche mit Claimers oder so anlegen, die wo wir dann halt auf Kommando zünden können oder sowas. Irgendwo entdecken. Um, ja. hätte ich gesagt, dass wir einfach äh, Stolpertrat, äh, hier Stolperfallen legen. Okay. Weil die nehmen die Arbeit ab, wir müssen sie nicht selber zünden. Wir zünden sich von alleine. Ja, es werden halt okay. so ein paar größere Killzones vielleicht dann einfach möglich. aber Ja, deine Anzeige. Wie gesagt, ähm, kann man so, was ihr, wie du dir das aufteilst mit deinem EF-Dealer. Ähm, klar, das muss irgendwo abgesprochen werden, aber wenn du sagst, ich... Will man dann da irgendwo eine, eine kleine Killzone anlegen, ganz ehrlich, wie mein Guest, feel free. Wir müssen halt äh, nur so lange durchhalten, also so lange wie möglich durchhalten, bis wir halt äh, von dem da gesagt bekommen, dass wir wieder sollen. Okay. Hat Alpha und oder Bravo einen eine speziellen Aufgabenbereich, also zum Beispiel, dass Alpha irgendwo den nördlichen Teil von der Linie, Bravo den südlichen, oder willst du das spontan einteilen? Äh. Schauen wir dann spontan, wie gesagt, ich, ich, ich will es mir erstmal anschauen und dann weiß ich euch uh, die Bereiche zu. Check 130. Aber prinzipiell hätte ich gesagt, dass äh, ein Team höre die. Äh, Hör die, da steht eins nach check, äh, check. Westen, also quasi nach also das Westen und äh, Norden, also die linke und die obere Kante nimmt Warten, und das richtig. andere Team dann nach unten und nach rechts. Alles klar. Oh, also so ist zumindest der grobe Plan. Wie es dann genau aussieht, wo ich dann hinsetzt, bei ich mach bloß den groben Plan fertig. Ja, ansonsten boah. noch Fragen? Irgendwas, was ihr noch wissen wollt? Ähm, eine Frage an den Öppel. Ähm, Luftabwehr habe ich im Briefing nichts gelesen. Wahrscheinlich Manbands. Manpads, vielleicht nur 23 mm, wissen wir aber nicht. Und wie gesagt, wenn da was Großes rumfahren würde, dann hätten wir das schon gesehen. Okay. Und äh, Zivis, wie oft, wie viel, wie dicht? Also wir gehen davon aus, dass alles in größeren Ortschaften ähm, äh, definitiv Zivilisten beinhalten, deswegen die nicht bombardieren. Und wenn im Notfall bombardiert werden soll, weil da keine Ahnung, jetzt gerade 20 Taliban-Leute drinnen steht, dann erst ab, also hier Anfragen an mich. Wenn das einzelne Gebäude dann sind, können definitiv Feindkontakte erkannt werden, dann ist, kann auch drauf gefeuert werden, aber nicht ja. eine Jade mitten in einer Ortschaft. Gut. Das heißt, äh, ja, das spreche ich da mit gerne ab. Passt. Das heißt, auch wenn jetzt, keine Ahnung, nehmen wir an, auf der Karte, hier ist ein Zivi und da kommen Taliban rein. Also, ja. Und ich hau hier eine Bombe, das aber es splittert okay. natürlich, weil es drüber drü so, das das, heißt, in Ordnung gehen. das können wir vor den Dorfältesten rechtfertigen, aber halt nicht direkt okay. auf den Compound drauf. Da. Ja. Und idealerweise die Bewaffnung so wählen, dass man so wenig splittert und nur genau. den Feind trifft. Was okay. also, auch noch sein könnte, wenn aus dem Gebäude rausgeschossen wird, dann können wir das auch rechtfertigen, dass Band komplett. Ich meine, wäre okay. natürlich besser, wenn die Infanterie den irgendwie, keine Ahnung, der Max mit denen ausschalten kann, aber wenn da heißt Bombe drauf, dann kann man das auch rechtfertigen. Ja, wahrscheinlich werde ich da eher Hydras nehmen, weil es einfach weniger splittert. Ja, okay. Wenn du das Gebäude einreißen wollt. Bloß nicht Carpet Bombing von, keine Ahnung. Wie nein? Ja, wie? Ich hab keine B2 Bomber. Ich habe sechs GBUs mit, die müssen runter. Ja, Rufzeichen Aladdin. Fliegen Teppich. Lass mal fliegen. Und eine letzte Frage, wo kann ich mich aufhalten, dass ich sicher sicher bin? Wahrscheinlich hier außerhalb dieser Zone. Hier im Hangar. Das heißt, wenn ich hier kreise, ist alles in Ordnung. Das, ja, wie gesagt, wenn du ganz sicher sein willst, kreist du über die Airfield. Aber ja, klar. Außer der... Ich meine, ich, ich habe es jetzt hier in der Karte nicht mehr drauf. In, äh, in der Briefingkarte war es, glaube ich, wie du sagst, diese Zone hier. Also ja, außerhalb davon sollte sicher sein. Nein, davon außerhalb davon ist sicher. Okay, danke. Gut, dann würde ich euch entlassen zum Kistenpacken. Jo, passt, danke. Und ja. Und klar. Du kannst die auch Opferlaufmatte stellen, das heißt. Im Johnny, wechselst du mir bitte noch ist nach ist rot, ist rot und Charles, du bist nach, einen nach einen Grün? Eichen, yep. Ja. Auch, ich drauf habe. Okay, und dann bitte einmal vor den beijing Scheltern sammeln. Und dann musst du liefen. Dann du Feuer abgeben auf Distanz. So ein komischer Hybrid aus. Ich habe einen Max aber eigentlich muss ich den sagen von fünf bis 5 Schuss und, und habe ah, einen okay. drauf, dass er stabil ist. Das ist so Bild, aber es macht Spaß. Na mhm. ja, gut, jetzt schau mal das schnell ja, okay. Wo ist der zweite Blaue? Ja. Simon? hört ja. mich? Simon, komm. Ich, ich sammeln. hab's nämlich auf der Ja, Mission. Gerne. Benner, kurze Frage. Ja. Also, äh, alles. Bei, bei dir über den Leuten irgendein Symbol, von wegen Farbe oder irgendwas, oder ist komplett ohne? Nur so also ganz, ganz, ganz milde. Du bist nicht bei mir. Weißt ja. du, wie man das einstellt? Äh. Weil bei mir ist sagt gar nichts an. Ja, ich, ich verteidig also, so, Du brauchst du es jetzt nicht unbedingt. Hier vorne, hier vorne. Das siehst hier. du unten ja. uns, der, die Teamaufstellung, ja. die Namen und unten die Namen mittig? Ja, sehe Ja, mit Farbe auch. Okay. Ja. Der fehlt mehr. Weiß nicht warum das jetzt gerade nicht sehe, ich fehle. Und ich habe kein Fortification Tool und ich bin ja noch ganz in den Boxen. Ja, ja, ja, ja, machen wir dann. Chris, okay. okay. kommst du mal bitte? Und Minendetektor ist ja. auch keiner ja. mit dabei irgendwo hier. Kriegen wir alles gleich. Okay. Ich würde sagen, ja. blau stellt sich nach rechts und blau äh, rot nach links von mir, wenn er sein, was er weiß, wer sein Kollege ist. Alles klar, dann erstmal alle auf die 110, die auf die 110 müssen. Würde ich vorschlagen. Das heißt, ihr. Alle? ich mache gerade die Notizen von dem, ja, was noch der, fehlt. Das ist genau wie die Wer ist denn Mein zweiter Mann, sind. wenn die Witterungsverhältnisse ja, dann ist ist. zulassen, dann schön. Fabian, du bist secknen kümmern. Kein Problem, das ist ja kein Problem. Also mir ich ist hier nicht. zu laut, wir verlegen mal nach draußen. War da, da da ja. ja. das? Äh, ja, so mehr. Ja, oder? Wer sagt mir, dass ist in meinem Badteam, dann geht da mir noch mit kann ich, kann ich hier anfangen anfange bestätigen. Hier, das schon mal geklärt ist ähm, hm. grundsätzlich, wenn ihr das Briefing gelesen habt, wisst ihr, wir müssen die Alex, Element kleine Bitte, kannst du ein bisschen leiser sprechen? Kann ich ah, sorry, sorry, sorry. Okay, das geht besser. So, danke. Oh ja. Also, wir sollen ausrücken, alle mit NVGs. Ich sehe, ihr mhm. habt euch schon gütlich getan. Genau wir sollen mindestens eine Medic-Kiste mit in den Shinnok packen. Und Munition nach Wahl, das kann man dann gerne, ähm, noch sobald wir zu den Fragen kommen und Vorschlägen gemeinsam besprechen, was ist. Wir dürfen auch die Medic-Kisten gerne noch, solange sie tragbar bleiben, buchstäblich ein bisschen hoch aufbocken. Da hat der Medic-Kommando, was da eingeladen werden soll, noch. Ähm SQL möchte, dass wir Stolperdrahtminen mitnehmen. anti tankminen nehmen wir nicht mit. Die sind zu schwer und wir brauchen sie nicht gegen das, was wir an Feind erwarten. Mhm. Es gibt für uns generell kein wirkliches Gewichtslimit. Es wird eher der Rucksackplatz sein, der limitiert, was wir mitnehmen können. Ähm es gibt für... Ah, wir verlegen erstmal rein per Helikopter mit dem Shinnok von der Basis, wo wir hier sind. Auf die ähm, LC bei Alamo. Irgendwo auf der freien Fläche wird das wahrscheinlich sein. Wir werden abseilen vom Shinnok. Da die Frage, weiß jeder wie das geht? Äh, klappt schon, ja. ja das das Gegenüber übers Ace-Menü. Genau. Die Seile ja, das wird das wahrscheinlich der SQL-fertig machen. Ja, das geht dann über Ace-Menü, da gibt es dann ein Abseil-Ding. Da, nicht wundern, der Eintrag erscheint immer nur dann, Mit wenn gerade keiner die, auf uns Schaut sein. Nach, dass ihr alle die neuen Ace splints Moment, dabei habt, weil ich glaube, die fehlen in den Loadouts, ansonsten noch welche aus die Kisten mitnehmen. Auch an die Medics. Und Pack für die Medics. Okay. K Bugs ebenfalls mitnehmen. Checkpack äh, Es gab noch einen Zusatzhinweis gerade über Funk, den tue ich jetzt hier schnell einfädeln. Wir haben alle keine Ace splints die sollen wir selber über Medic-Kisten ausrüsten. Jeder von uns bitte 4 Splints für eure vier Gliedmaßen, der Medic entsprechend mehr, so also eher so um die zehn. Und der Medic möge auch dran denken, dass er ein äh, Personal Aid Kit mitnimmt. Jo. Okay, dann muss ich mir selber ausschreiben, dass ich selber nicht vergesse. Oh ja. Also eine Pack, den Splint. Nein, nein! <lacht> Sie hat Könnte man bitte dem Piloten sagen, dass er während dem ganzen Brief ein bisschen weniger Aufmerksamkeit auf sich bindet? Nein. Also, ähm, beim Abseilen, beim Ace, das Einzige, was ein bisschen verwirrend ist, ist wenn einer am Seil hängt, ist dieser Menüeintrag nicht sichtbar und wird erst wieder sichtbar, wenn ähm, der vom Seil drunter ist. Also, das wird sichtbar, geht wieder weg, wird sichtbar, geht wieder weg. Das ist das Einzige, was ein bisschen verwirrend ist. Ich sag die Namen an, in welcher Reihenfolge wir abseilen, dann gibt es ja weniger Konfusion, wenn jeder versucht, wie bei der Reise nach Jerusalem jetzt da den Eintrag ja, zu finden. Okay. Also immer einer nach dem anderen. Genau, das geht anders nicht. Alles ja, klar. So, wir haben, die Platz, wir haben die Splints, genau, wir werden eben abseilen. Bei Alamo wird der SQL sich dann erstmal ein Bild von der Lage machen. Wir haben noch keine vorgefertigten Sektoren, die jetzt unsere Aufgabe sind oder die vom anderen Team wären. Das wird sich vor Ort erst zeigen. Ähm, generell möchte ich gerne, dass der MMG Assist ein Fortify-Tool mitnimmt und einen Klappspaten dabei hat. Klappspaten habe ich schon. Sehr schön. Ich möchte, dass auch der Rifle AT einen Klappspaten dabei hat und ein Fortify-Tool. Mehr Klappspaten und mehr Fortify-Tools möchte ich nicht. Die können dann abgelegt werden. Der Grund dahinter ist, der dealer ist mit Minenlegen beschäftigt. Der Rifle AT sollte da ein bisschen mehr Zeit haben. Ich möchte auch, dass der ähm, das Team Blau selbstständig sich eigene Befestigungen schafft, um entlang... Jeder Himmelsrichtung oder Gebäudekante, die nicht ganz parallel zu den Himmelsrichtungen sind, Feuersektoren zu haben. Also bitte mindestens vier Stellungen euch ausheben, die dazu dienen, eben in alle Richtungen ähm, decken oder wirken zu können. Je nachdem, was dann der SQL on the fly will. Aber ich hätte gern, dass wir einfach für diese Eventualitäten vorbereitet sind. Alles klar. Alles klar. Ich möchte diese Stellungen auch nicht auf dem Dach haben. Also ich möchte, dass mindestens einmal Beton zwischen euch ist über euren Köpfen. Das heißt, auf dem zweithöchsten Stock, also auf dem Stock, das nicht Dachgeschoss ist, diese Stellungen oder darunter, wenn es sich aus irgendwelchen Gründen ergibt. Aber bitte mhm. nicht auf dem Dach. Alles klar. So, ähm... Um was hat er uns noch durchgegeben? Das habe ich erzählt. Das habe ich erzählt. Was wir noch Munition mit dem wir dann. Und der iod dealer möchte noch das Fortify-Tool und Minendetektor. Ich weiß, nicht, willst du wirklich Minendetektor mitnehmen? Wenn ich ihn nicht brauche, lasse ich ihn aber. Ja, okay, vielleicht vereignen, wenn ich wir es nicht einmal, wiederfinden, falls ist nicht verkehrt. Der Kommando, mit welchem heli ist. Sind da eigentlich in Pakistan? Da gibt es immer irgendwo Minen. Ja. Das stimmt. Dann, dann machen wir für den IOD noch einen und Detektor. Die ja. ja. Wir nehmen den die meine ich eben auch. Ja. So, dann bekommt der Rifleman AT die Hoheit zu bestimmen, welche Munition mitgenommen wird für die Infanteristen. Bitte an ein paar Unterlauf-HI-Granaten für mich denken. Es bekommt der MMG-Schütze die Hoheit, sich darum zu kümmern, dass wir Munition für ihn mit dabei haben. Ja. Der IO dealer hat damit genügend zu tun, sein Zeug auszurüsten, ist mit den tripwire Und Medic hat ja seine Medic-Kiste zur Auswahl. Genau, und ich nehme als Hausaufgabe mit, mich um Fortify-Tool und Detektor zu kümmern. Habt ihr Fragen soweit? Ja, ja. der Medic hat noch eine Frage. Wir, wir fangen... Im wir sollen Sandsäcke mitnehmen. Ja, ähm, da ist noch von ausgegangen worden, dass wir jeden Samstag extra befüllen müssen. Pipapo. Wir sind auf einem Rohbau, dort flacken Baumaterialien noch ein nöcher rum. Wir nehmen also den, das Fortify-Tool als Hammer mit und können damit dann Befestigungen bauen und Material ist genügend da. Okay. Oder Metabreak, mit dem Fortify-Tool können wir sofort fertige Befestigungen bauen. Da bitte dran die, die nicht in der Luft spawnen. Ich weiß nicht, wie das in Gebäuden ist, ob man da auf die Gebäude-Deckenhöhe ähm, also. snappen kann. Es ging im Flugzeugträger nicht. Wäre Genau. Schaut, dass es nicht ausschaut. Wenn es nicht passt, nehmt sie wieder weg. Ihr könnt auch gerne mal hier auf dem Hof mit dem Fortify-Tool üben. Das wär's. Ähm, da, dann, dass da die zwei Leute umgehen können. Aber ähm, ja, Sandseck cool. einpacken braucht man nicht. Simon, du hattest noch eine Frage. Ja. Ähm, die Kion, die wir dann zusammenbauen, alle gemeinsam, wie, wie das eine Kiste oder wie stelle ich mir das vor, ich weiß nicht, die Ladekapazität vom Chinook, ich vermute mindestens sechs Kisten, also eine Medic-Kiste mindestens, eine Kiste mit Munition. Schaut mal, wie viel er reinbekommt, dass sie noch tragbar ist und ja, eventuell eine dritte Kiste, das müssen wir dann sehen, da weiß ich nichts genaues. Aktuell 800 nicht. Sind Ich habe auch noch fünf, also es sind 500. Also wir können auch Resupply haben, dass der Blackhawk reinfliegt und uns Kisten per Fallschirm abschmeißt das ist auch denkbar so. dann werde ich mal schauen noch ja mal schauen 1000 wenn es geht 1000 schuss sonst hm. hat team rot noch eine frage ja zwei ja. Ähm, was für unterlaufgranaten möchtest du nur he oder auch rauch Äh, nee, Rauch werde ich nicht brauchen das glaube ich nicht alles klar weil dafür für rauch schmeißen ja, haben wir den JTEC dabei ich brauche nur wegmittel okay. alles klar und äh, uh, wer ist Second in Command? Second in Command macht. Simon. Und jetzt. Alles klar. Gibt es Alles. weitere Fragen? Ja, ich habe noch einen. Das und dieses Fortify-Kit, das kriegen wir gleich oder Ich muss mich darum kümmern, dass die Fortify-Tools äh, zur Verfügung stehen. Standardmäßig haben wir die nicht in den Kisten. Ähm, da ja, muss ich noch mal, äh, ja, die OPZ fragen. Mann, die oh, die Splints, die kriegen wir gleich nicht. Die Splints sind standardmäßig in den Medic-Kisten ja, drin. Ah, okay, die Medic, bitte auf, dass die Kiste, die wir ins Feld mitnehmen, dass die, die die, nicht die Leute ausluten. Und dann nur noch so halbbefüllte Dinger drin sind. <lacht> gut. Weitere okay. Fragen? Nö, ja, das war's, glaube ich. Ja, sorry, hier so geht's. Dann haben wir alle unsere ba Hausaufgaben, inklusive mir, und dann, ja rüstet euch aus, ähm, findet euch dann wieder hier ein, wenn ihr meint, ihr seid fertig oder wenn ihr Fragen habt, der ja. Punkt. Ja, Na, okay. bis Danke. gleich. Ja. SQL von Bravo. Ja. Mein IOD Ex fragt danach, wo Minendetektoren ja. auffindbar die sind die und wo Fortify-Tools auffindbar sind. Kommen. Fortify-Tools befinden sich im Rucksack vom OPZ. Und die Minensucher okay. sind im Arsenal unter Side Weapons, also wo die Handfeuerwaffen sind. Ja. Ja, die Verstanden, sind wo befindet, sich, befindet sich das Arsenal? Okay, wenn du 48 bist, bleibe ich bei 46. Befindet sich das Arsenal? Ja. Wiederholen? 38 bist du. Die Zweite Kiste von ja. hinten ist eine Equipment-Kiste. Ja. das du, ich muss ja noch das Puls reinpacken. Ich befinde mich davor, schick einfach den Kollegen her. Johnny, Günther, Chrissy. Fortify Tools gibt es im Rucksack. Der OPZ, der hat die lange Antenne und den Hut auf. Und den Minendetektor gibt es im Arsenal. Der ist hinten in der Equipment-Kiste. Einer eine von den beiden ist ein Arsenal. Der MMG an Lead, Frage. Ja. Ich habe hier in keiner einzigen Kiste habe ich ein passendes Magazin. Wäre da möglich, dass ich ein Beispielteil irgendwo reinwerfe, das dann passend umgebaut wird die Kiste. Ähm, wende dich auch bitte du an Oder die OPZ, Entenna. hat Antenne auf dem Buckel und Hut auf dem Kopf und teil ihm das bitte direkt mit. Ja. Ah, geh weg, geh weg. Das ja. verwechsel ich trotzdem ständig mit der Safety. Das ist immer schnell das und weg. 11 draus. Dann nehme ich die 11. Hand. Oh. Mach 20. 20 und gucken wie voll die Kiste ist. Genau. Ob, ob wir sie anbieten können, können sie vor allem. <lacht> Warte, ich versuche das mal. Paul, bist du durch? Ich bin durch. Geht noch. Gut, dann verlade ich die. Komm, check. So. Du könntest auch mhm. noch eine Standardkiste einladen, wenn wir Platz haben. Ist die OPZ gerade ansprechbar? Die ist ansprechbar. Wir finden keine Tripwire-Minen für den Yodila. Uiuiui, jetzt... Warte mal, ich, hier ist die Explosive-Kiste, da brauche ich gerade welche rein, danke für's Ansprechen. Ja. Hm, wo sind die, da sind die gleich. Ja, aber welchen wie ich das sagte? Bernd, sammle mich schon mal am Heli. I, jo, äh, Dank. Dank. Du hast, du hast dich um alles gekümmert? Okay. ist drinne. Dann für dich noch eine Hausaufgabe, bevor wir alle aufsitzen, Weiß alle ja, Leute befragen, ob du die auch ihre F vier Splints F eingepackt F haben. Gut, dass mhm. du nochmal check machst, mal dass die Schlaminer alles dabei haben. Das ist zu wenig. Genau. Das ist zu wenig. Danke dir. Hm. Bitte. Ja. Jungs, wir finden uns ja. schon mal Amelia. Um, Man muss der ja, sagen. Ja, mal also ihr habt alle eure vier Splints? Okay. Ähm, ja, ja, haben vier haben Sie. Splints, ein Fortify Tool. Ich hab mir noch ein Magazin rausgenommen aus der einen um sicher zu gehen. Auch der ja. Johnny hat sein Fortify-Tool ja. und den Klappspaten. Ich habe ein Fortify-Tool und einen Klappsparten Wir haben jetzt zwei Munitionskisten eingeladen Eine okay. mit 30 Standards. Ich glaube 10 für das Maschinengewehr und 10 Unterlaufgranaten mhm. Und noch eine kleine Standardkiste Okay, gut, passt ich ich happy. Am Heli, Ja, ihr könnt schon machen, ich brauche nur NVG Gut, MMG ist is okay Gut. Wenn ich ihr alles auch. habt, könnt ihr auch schon mal. Bei geil, ja. Lead von Bravo. Erhört. Wir haben jetzt alles bekommen. Bravo sitzt jetzt auch gleich auf. Copy. Bravo-Information. Beim Abseilen wird Alpha den Anfang machen oh, ja. und wir werden danach machen. Danach kommt Lead. Das heißt, ähm, nicht wundern, wenn es ein bisschen dauert, dass wir später dran sind und ich rufe dann eure Namen auf. Dann aufsetzen.